Wenn der letzte Mensch auf der Erde hüpfen wird, wird mit seiner Ankunft alles kleiner werden, so sagte Nietzsche. Heidegger sprach in dem Kontext auch von der Weltnacht, einem Zustand der Welt, wo alles so dunkel wird, dass man nicht mal mehr erkennen kann, dass man im Dunkeln ist. Zugegeben etwas pathetische Worte, doch stecken hinter diesen frühpsychologische Analysen der menschlichen Natur, die von Friedrich Nietzsche in Also Sprach Zarathustra in einer anthropologischen Figur verkörpert werden, dem letzten Menschen. Und dabei spricht Nietzsche nicht über die eigentliche semantische Bedeutung dieser Worte, sondern warnt er uns vor allem Aspekten am Menschen, der sich unter dem Ethos, auf den er uns zusteuern sah, verwirklichen und aufblühen wird. Und das hat er. Gott ist tot, ist Nietzsches etwas dramatische Art zu sagen, dass Gott keine starke philosophische Erklärung mehr für moralische Werte ist, die unser Tun im Leben bestimmen könnten. Mit dem Ableben einer objektiven Instanz, die Ideale, Ziele und Werte vorgibt, öffnet sich eine Welt der Subjektivität. Auch wenn es beruhigend zu wissen ist, dass das eigene Verhalten nicht von einem voyeuristischen alten Mann im Himmel 24-7 aufgezeichnet wird, birgt diese Freiheit auch eine Schattenseite, da unsere Psyche nach Ordnung und Struktur verlangt. Wir wollen Grenzen, weil wir sie brauchen. Ohne ein starkes Warum, ohne eine Bedienungsanleitung fürs Leben offenbart sich der darunterliegende Nihilismus. Eine Grube ohne Boden, ohne höhere Werte und ohne intrinsische Bedeutung fürs Leben. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, wie es Nietzsche so schön sagt. Konfrontiert mit dieser Situation, mit dieser Lücke in unserer Erkenntnis von der Welt, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu versuchen, dieses Loch auf irgendeine Weise zu stopfen. Denn unser Alltagsbewusstsein braucht irgendeine Form von sinnstiftender Identifikation und vor allem aber eine Rechtfertigung für das Leid im Leben. Einerseits kann der Mensch diese Gelegenheit nutzen, um sich selbst mehr menschliche Werte zu geben und ein gutes Leben für sich zu formulieren, was Nietzsche unter dem Begriff des Übermenschen zusammenfasste, worüber wir heute aber nicht sprechen. Andererseits kann der Mensch einen Weg einschlagen, der unmittelbar und intuitiv unter den Bedingungen, in denen er sich wiederfindet, am einleuchtesten erscheint. Etwas popkulturistisch formuliert, YOLO. Etwas anders formuliert, der letzte Mensch stürzt sich in die reine Sinnlosigkeit des Nihilismus. Es gibt keinen Sinn mehr, es gibt kein Ziel mehr, keine Antwort, kein Warum oder Wohin und vor allem aber keinen echten Platz mehr für ihn. Es gibt nichts außer eines, was die Bürde des Lebens rechtfertigt, das Vergnügen und die Lust, die Hingabe in den krampfhaften Individualismus des unbeschränkten Genusses als rachsüchtiger Ausdruck gegen das Leben selbst. Es ist die sinnlose Verfolgung selbstbezogenen Vergnügens in jeglicher Form, das sich selbst rechtfertigt ohne tieferes Gefühl von Bedeutung, Verantwortung oder Konsequenzdenken. Der letzte Mensch ist spezialisiert in reinem und leerem Konsum, nicht in Erschaffung. In dem Akt des Konsumierens behauptet er sich selbst gegenüber, dass er sein Glück darin gefunden hat. Doch tief drin weiß er, dass er leer und miserabel ist. Ohne Ziele und tieferer Bedeutung, die er erfüllen kann, weiß er, dass er nichts hat um den Schmerz des Seins und die Herausforderung des Lebens zu rechtfertigen, außer einer einnehmenden Lust gerade wenn daraus das Gefühl von Macht entspringt. Und er stagniert in seinem Denken, seinem Komfort, den Kleinigkeiten und den Menschen, mit denen er sich umgibt, was ihn zwar von sich selbst ablenkt, aber ihn innerlich paradoxerweise verschlingt. Aus reinem Impuls und Bestätigung für sein Tun stellt er sich mit anderen seiner Art zusammen, um gemeinsam euphorisch an diesem Weltgewordenen Elend teilzuhaben. Der letzte Mensch ist Teil einer formlosen Herde, wo alle das gleiche denken und wollen, und wo niemand er selbst ist und jeder der andere. Er lebt für das nächste kurzlebige Ablenkungs- und Entertainmentprogramm, weil er sonst nichts anderes hat und haben will. Und wenn ihn jemand etwas anderes sagt oder ihn an seinem Dasein stört, dann wird er niedergemacht und ausgegrenzt. Er ist ein passiver Mensch, der jegliche Art von Selbstreflexion und Selbsterkenntnis, Leid und Anstrengungen gekonnt umgeht bzw. nicht zulassen kann um sein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle nicht aufgeben zu müssen. Der Konsum ist seine einzige Barrikade vor der Leere. Er lebt durch eine neurotische Konfrontation mit dem Leben, in einer unbewussten Rache gegen sich und andere. Eine leere Religion, von der er alles teilmachen will. Alles soll verschlungen werden, er einbegriffen. Das ist der letzte Mensch. Und viele von uns wissen gar nicht, wie stark der Nihilismus auf sie wirkt und warum sie das machen, was sie machen, weil wir es als normal empfinden. Gerade in dieser Don't Worry, Be Happy Gesellschaft. Doch warum sollten wir unser Ton hinterfragen, diese süße Freude des immer Immermehrhabens, die unsere Welt in das Kinderzimmer eines verwöhnten Kindes verwandelt hat? Denn unser Gefühl ist ja immerhin immer richtig, gerade wenn wir uns dadurch als etwas Besseres als andere fühlen können. Doch was kriegen wir, wenn wir gesellschaftlich dafür sorgen, dass wir neurotische, selbstsüchtige Menschen aufziehen? die in einem kranken Verhältnis zu sich und ihrer Umwelt stehen und wo sich alles um Vergnügen, Anerkennung und Macht dreht. What we fucking deserve. Und so manifestiert sich diese existenzielle Opfermentalität in einer rachsüchtigen Manie, wo wir erwartungsvoll und euphorisch den Weltuntergang herbei ersehnen. Wenn wir schon nicht Teil der Welt sein können, dann sollte es keine Welt geben. Wenn der letzte Mensch auf der Erde hüpfen wird, dann wird mit seiner Ankunft alles kleiner werden.